Du hast mein Herz gebrochen. Du hast einfach mein Herz gebrochen. Nun, wir sind auf der berühmten deutschen Autobahn. Everybody is so excited to hear Sadhguru. Just to meet Sadhguru was a huge honor, and tonight was so so educational. Really, things that I can utilize how to what to do, what to actually do for us as individuals, but also for us as a society, what we can now do to create change around saving soil. We are really happy to be part of something big and amazing. great honor to welcome uh, Honorable Sadhguru to United Nations Climate Change. We need to do everything to protect it and uh, prevent harm to the soil. Join Sadhguru in his movement. We are all with him. Save the soil is a very important movement that we support as UNCCD. We would like to propose to the world to do whatever they can to protect the soil because it is our future. Rette den Boden, lasst es uns wahrmachen. Ich habe Satguru heute kennengelernt und bin sehr beeindruckt von seiner Mission, von seinen Argumenten und von seiner Ausstrahlung. Ich finde, er hat äh, etwas ähm, uns nahegebracht, was wir alle wissen und viel stärker beachten müssen. Mein Bestreben ist es, eine vereinfachte Präsentation für die Menschen zu machen, damit normale Menschen es verstehen und darauf reagieren. Denn in einer Demokratie liegt die Macht in den Händen des Volkes. Hallo ihr alle, die ihr, die ihr große Stimmen in Köln seid. Wir müssen die Stimme von Köln auf der ganzen Welt hören, okay? Wie ihr wisst, ist das Bildungsministerium in Deutschland jetzt ins Blickfeld gerückt und hat alle Kinder aufgefordert, Kunstwerke zu erstellen, um die rettenden Bodenbewegung zu unterstützen. Wenn das die Antwort des Bildungsministeriums in Deutschland ist, wie weit ist eurer Meinung nach das Landwirtschafts- und Umweltministerium? Es ist nicht weit entfernt. Es hängt nur von euch ab. Lasst es uns wahrmachen. Your body, my body, everybody is just soil, buddy. That's right. La la la la la la la. lass uns alle dabei helfen, ja, unsere Erde zu retten. Ah, lass uns deine Lösung sein. Siebsoi, soil, let's make it happen. La la la.